My god. This a DJ Nerdy beat. Erwartungen voll, doch Enttäuschungen häufen sich heute nicht, weil ich heute heutig bin. bin Der Teufel schaut in meinen Augen und mit mir alles, ich weiß, dass ich heute bin, bin. Paramoniten, kapiert, ficke dich für Stück Papier Farbe ist lila, ja. kenne keinen einzigen hier, der sich als Mann etabliert Nicht meine Liga, big Feuer an, Baba -Chic Feuer an, Cannabis-Teuerland Aber fick, wenn du kiffst, du Spaß hast nichts teures an Aber bist in der Stadt, laber mich nicht mehr an, du Sohn meiner Prostituierten, fick auf die Anfragen, angeblich Feature-Gast Du Hund hast zu viele Filme parat, mehr als Spielberg vollbracht hat, fuck Kopf, Ich schwinge den Zimmermann-Zimmer in Richtung ja, dein Gesicht Du fällst rückwärts ja, und der bricht. Essen vom Mittag und dein Gebiss Blut aus deinem Fest. Halloween-Shit Gauner-Bandit und Verbrecher sind fit DJ Nerdy Beats am Kill Buffalo Soldier, Buffalo King DJ Nerdy macht den Beat Wie gestört und aggressiv, gestört und aggressiv. Cannabis ist Kelly Weed Laber nicht, du bist nicht real die macht, die, die macht den Beat, wie gestört und aggressiv. Cannabis, Cannabis ist Kelly Weed, laber nicht, du bist nicht real. Im Gym Team Gym, Gym, mit den Arzen flexen, MBGs zusammen Wir sind hier die dreisten Haften und die meisten es wieder nicht packen Mit ihren Fassaden immer wieder verkacken, sind dabei nur im Gym wie Giraffen Über euch wachen, trotz der Zunge kläffen MCs mit der Club Und wir ertrappen, stehen auf Blamaschen, jeder will abfacken Spliffen Nazis sind auf Paste, machen auf Kanaken Die Badjaken, die Barak, die kriegt meine Kampagne, keine ohne Kastanien 100% keiner hier was machen, denn hier vorziehen geht euch schminken Viele Kunden sind da DJ Nerd, die macht den Beat. Wie gestört und aggressiv. Cannabis ist Carry Weed. Läbe nicht, du bist nicht real. King, King, King, King, King, King. Wir folgen King, wir King, wir folgen fullest be fullest soldier